<lacht> bin ich die Diener, die Diener, die Diener, die Diener, die Diener, die Diener, die die Diener, die 1. Und du äh, wartet auf Action, Ludwig, ja, ja okay. Cut. Ist ja schon gerufen worden sozusagen, das heißt, ihr, ihr brecht dann die Szene relativ schnell ab, ja? Und wenn ihr dann redet, bitte, redet stumm, ja? Und Action! Und Cut! Ja, also. Das ist ganz... Nochmal, wir lassen laufen. Tag 2 in Heidenheim. Wir sind in einem neuen Steinbruch diesmal und wollen jetzt hier noch eine Abenteuerszene drehen, in der ich sogar mitspielen kann. Was haben wir heute gemacht? Wir haben heute im Grunde nur eine kleine Szene gedreht und das Ende für unseren Trailer. Und jetzt kommt noch die Abenteuerszene. Die haben wir zwar gestern Abend schon gedreht, aber äh, war halt sehr dunkel, und hat angefangen zu gewittern. Und deswegen überlegen wir, ob wir es nochmal drehen. Und dann werden wir nachher noch die Sachen packen und ein paar organisatorische Sachen machen. Und dann soll es wahrscheinlich auch dieses Mal schon wieder gewesen sein. So nehmen oder das hier Wie wenn es bei dir Schuhe im Sale gibt? 50 Prozent. Okay, Ich mache, Ich mache ein Video. Ach so. Also jetzt vier ne? Einer Wow, komm, ich hab's mit der Wurm, aber ich das einen? Ich Das heißt, das Potenzial, das dem, die die auf mit dem wir nicht sein können, wir erwartet sind. Wir nehmen nur die Leute, ja, die gerade ja. hier was jetzt hatten. Ja, so. Wann sollen wir es machen? Haben wir in jedem, Leben. wir machen Zeit.